Leider muss ich für meine Erkenntnis, was in der Beziehung die stärkste Wirkung hat, recht weit ausholen. Deshalb zuerst eine Frage. Haben Sie als Kind mit Murmeln, oder wie es hier in Bayern heißt, Schussern gespielt? Da gibt es ganz unterschiedliche Regeln, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Eine kleine Kugel so zu werfen, dass sie ein vorgegebenes Ziel erreicht. Mein Stoß setzt zwar meine Kugel in Bewegung, aber dann gibt es viele Aspekte, die bestimmen, wo meine Kugel am Ende landet. Meine Murmel begegnen nämlich viele Beeinflusser auf ihrem Weg. Da sind zum einen die großen Beeinflusser, wie die Kugeln der anderen Spieler, an der meine Kugel anstoßen kann. Und da sind die kleinen, wie die kleinen Steinchen, die nicht äh, zur Seite geschafft wurden. Und dann gibt es noch die ganz kleinen Unebenheiten, die man praktisch gar nicht sehen konnte. Es ist eine sehr aufwendige Rechnung, wenn man vorher bestimmen wollte, wo genau meine Murmel landen wird, wenn man alle Bedingungen kennen würde. Wenn man aber fragt, welcher Faktor spielt in diesem Moment eine Rolle, in welche Richtung mein Schuss so weiterläuft, dann ist das schon einfacher. Wenn man sich das rein praktisch vorstellt, dann ist immer die letzte Begegnung, die in diesem Moment am meisten einen Einfluss auf den weiteren Lauf der Kugel hat. Also egal mit welcher Kraft die Kugel von mir geworfen wurde, wenn sie auf das erste Hindernis stößt, dann wird sie von diesem Ereignis in ihrer Laufrichtung abgelenkt. Die Energie mit der die Kugel gestartet ist, spielt natürlich immer noch eine Rolle, aber das Hindernis beeinflusst stärker den nächsten Moment im Lauf der Kugel. Warum behaupte ich das? Und Die Klärung geht jetzt über die Physik hinaus. Nehmen wir an, das Hindernis ist die Kugel meines Spielpartners, dann würde es einen Unterschied machen, ob sie ein paar Millimeter mehr links oder rechts liegt. Lassen Sie mich meine Kugel vermenschlichen. Sagen wir, ich würde mich geistig in meine Kugel versetzen, dann kämen mir Gedanken wie, oh. Wird die Kugel meines Partners gleich im Weg sein und, und, und wie genau wird sie mich stoßen? In diesem Sinne hätte sie eine Wirkung, auch wenn ich gar nicht auf sie auftreffe. Lassen Sie mich diese Fantasie weiterspinnen. Nehmen wir an, nachdem das Hindernis mich, also meine Kugel, eine neue Richtung verliehen hat, treffe ich auf ein neues Hindernis, vielleicht einen kleinen Kieselstein. Ich würde meine Richtung wieder ändern. Und ob ich und wie ich auf diesen Stein treffe, wird wieder wichtiger sein als der vergangene Zusammenstoß mit der Kugel des Partners. Klar, die ursprüngliche Energie, die meine Kugel bekommen hatte, hat immer noch einen Einfluss, wo ich als nächstes rollen werde. Und auch die vorangegangenen Richtungsänderungen hätten eine bestimmte Wirkung. Aber der letzte Zusammenstoß ist ausschlaggebend, wie es weitergeht. Damit es keine Missverständnisse gibt. Ich spreche also nicht mehr über die Berechnung der Bahn, wenn alle Bedingungen bekannt sind. Auch nicht über den Nachweis, wenn die Kugel gelandet ist, warum sie durch die verschiedenen Einflüsse genau da und nicht woanders gelandet ist. Ich rede von den Einflüssen im Erleben des Rollens. Also was von Moment zu Moment den größten Einfluss hat. Und wie mit jedem Auftreffen eines neuen Einflusses, der vorangegangene an Wichtigkeit für den nächsten Weg abnimmt. Sie haben sicherlich schon begriffen, was ich mit diesem Vergleich verdeutlichen will. Ich zweifle nicht daran, dass die Genetik, Kindheit etc., also der, der Wurf am Anfang eine Rolle spielt. Auch zweifle ich nicht, dass die Beleidigungen vor einem Jahr für die Haltung zum Partner einen Einfluss hat. Natürlich sind die verschiedenen Einflüsse unterschiedlich groß, so wie eine andere Murmel einen größeren Wirkung ausübt als ein Kieselstein und der wiederum mehr Veränderung bringt als eine winzige, unbewusste Unebenheit im Boden. Aber mit jedem weiteren Einfluss nimmt die Wichtigkeit in der Richtungsbestimmung der vorangegangenen Begegnung ab. Das bedeutet, dass die Wutäußerung des Partners einen wichtigeren Einfluss auf den, das nächste Verhalten haben als die Schläge des Vaters in der Kindheit. Auch wenn die Art, auf die man auf das Schimpfen des Partners reagiert, vom Verhalten des Vaters in der Kindheit beeinflusst wird. Ich erzähle das alles nicht nur als theoretische Überlegung, sondern weil es eine wichtige Konsequenz hat. Nach dieser meiner Überlegung ist es wichtiger, das aktuelle Verhalten im Blick zu behalten, als die vielen, wenn auch vielleicht gravierenderen Einflüsse aus der Vergangenheit. Denn durch die nächste Begegnung mit dem Partner kann die Beziehung eine neue Richtung einnehmen. Wovon ich Sie in diesem Video überzeugen will, ist dem aktuellen Verhalten mehr Beachtung zu schenken, um die Beziehung in eine positive Richtung zu lenken. Dass nicht alles, was jetzt in der Beziehung passiert, so vorbestimmt ist von dem ursprünglichen Wurf in der Kindheit oder von den verschiedenen Steinen, an denen die Beziehung im Verlauf angestoßen ist. Und jetzt, wie immer bei mir, die gute Nachricht. Das heißt eben auch, dass ein bewusstes, freundliches Wort heute Morgen ausschlaggebender für eine Veränderung in ihrer Beziehung sein kann als alle Streits der Vergangenheit. Auch wenn es viele hässliche Worte zwischen Ihnen und Ihrem Partner gegeben hat, kann ein freundliches in diesem Moment einen kleinen Richtungswechsel ermöglichen. Damit sind natürlich nicht alle negativen Erlebnisse ausgelöscht, aber sie nehmen an Richtungswirkung ab. Und deshalb ist es nach meiner Meinung sinnvoller sich darum zu bemühen, dass jetzt positiver zu gestalten, als darüber nachzugrübeln, welche Wirkung was in der Vergangenheit gehabt haben mag. Das Schöne an diesem Prinzip ist, dass nicht all das Alte erst einmal abgebaut werden muss oder mit gleichem positiven Gegengewicht neutralisiert werden muss, sondern dass man sich nur darauf konzentrieren braucht, den nächsten Moment positiv zu gestalten. Dadurch bekommen all die vergangenen negativen Hindernisse zum Glücksziel, immer weniger Gewicht. Und das Allerschönste daran, das ist nicht nur ein Planspiel mit Kugeln, sondern die Wirkung können Sie jetzt gleich mit Ihrem Partner ausprobieren.